150 40 30 20 10 ten. <lacht> zu einem neuen Video Schau mir tief in die Augen uh, uh, Was war das denn? Ah! Also. Interessant. Warte, ich muss mich kurz heilen. Wir wisst Leute, in der letzten Folge ist irgendwie zum 420000 Mal mein Haus explodiert, gefühlt, wenn man das so schön macht. Als Entschuldigung hat mir ein Haus gebaut, wie hier ganz schön im Chat steht. Was ist was? Oh mein Gott, Hero Brian. Oh mein Gott, du musst dir so viel Mühe geben. Oha, das sieht sehr schön aus, Hero Brian. Cheers to you. Oh ja, das werden, wir aber, das werden wir aber nicht in die Luft jagen. Ne? Nicht kaputt machen, hat eine Stunde gedauert. Ja, ja, ja, das sieht man. Okay, lass mal so gucken, was es hier so gibt. Ich habe vor, vor, vor der Nase die Tür einfach zugehauen. Beste Leben. Ähm, naja. Das ist dann also mein Bett. Ja, ist cool. Ähm. Lass mal noch ein äh, bisschen verzieren ein bisschen diese diese Pflaume auf den Kuchen, wie man das auch vielleicht nennen darf oder nicht oder auch nicht, kann auch. Nein? Das ist doch mein Haus! Okay, das ist dein Haus oder mein Haus oder dein Haus oder unser Haus ah! Aua! Alles klar. Was ist hier drin? Hier ist nichts drin. Okay. Hier können wir, weil das ist der Grill, glaube ich. Da können wir, glaube ich, Fleisch... Alter, wieso ist es so schwach Was habe ich dir angetan? So, Leute, ich versuche mal. Ich bin nämlich der größte Kuh... Äh, der größte... Äh, dingster Bumster. Ich mache Brightness of Bright und ich sehe nicht mehr so viel. Hardcore Darkness Mod. Genau, Leute, das ist die Hardcore Darkness Mod. Und wie man so sagt, ja, das ist für das Halloween Special. Dann werden wir morgen werden wir auch eine Folge aufnehmen. Ja, danke, hugh by the way. Morgen werden wir eine Folge aufnehmen. Und da werden wir gruselige äh, äh, Sachen reinmachen mit der gru Also quasi die gru falls ihr nicht wisst, was es ist. Das ist so ein ähm, Dings. Wenn du in der Dunkelheit bist für eine Sekunde, ohne irgendein Licht in der Nähe, bist du tot. Landest du direkt auf dem Friedhof. Äh, ja. Huobrine, denkst du nicht, dass man hier irgendwo noch eine Kiste hinmachen kann oder nicht? Keine Ahnung. Hier vielleicht? Oder statt diesem Dings hier? Äh, was ist das? das? Das sieht irgendwie komisch aus. Ha! Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Ja, ja, ja. <lacht> hier kriegst <fixen> du Kohle. <lacht> ah, Hilfe! Naja. Ähm, anscheinend hat Yuren sich hier sehr viel Mühe gegeben. Kann man sehen. Ah, da ist eine Kiste. Ich mein, äh, aber vielleicht auch so ein Crafting Table? Crafting Table? Crafting Table <lacht> Ich habe einen Crafting Table. Ah, okay. Ah, das soll der Fernseher sein. Und das soll das Sofa sein. Es gibt auch by the way, wir haben noch nur so eine Leute. Ja, warte hier, hier. Wir haben so eine, eine Deko Craft mod Irgendwo hier kann man Couch eingeben. Und hier, wir haben richtig viele Couchen hier. Und hier oben hat das nicht benutzt. Dieser Frechdachs. Naja. Hier haben wir ein paar Couches. Couchen. Was Platz hier Okay. Ah. <lacht> okay. So, dann kann man hier nicht einfach so eine Couch von Deko craften machen? Hier. Nein? Ich habe einen Teppich bekommen. Ich stelle den zurück hier. Haha, ha, du kriegst mich nicht. Wobei, mh, Leute, ich gehe lieber schlafen. Bevor. bevor irgendwie irgendwas noch passiert. Nee, ich schlaf. Gute Nacht. So. Guten Morgen, Hero Brian. Guten Morgen. Das ist der Balkon, ne? Interessant. Oh ja, hier ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Gib mir die Kohle. <lacht> Nein? Okay. Ähm, ah. jo, Brian, ich brauche Kohle. Bisschen Kohle. Jeder braucht Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Äh, was ist das? Und da wir eine neue Welt haben, ist eigentlich alles weg. Der große Kaktus ist weg und der Heilige, der, der, der, der, der, der, der. der, der. Ich glaube, Herobrine hat mir gerade eine gute Lehre gegeben. Und zwar muss ich immer ein Bett mit dabei haben, falls. Ah danke, Joran, dass er mir Tag ist. Oh. Ja. Yeah. Hubern? Würdest du dich stören, wenn du. Was is ist das? Ist das Plastik? Das ist Plastik? Du hast mich gerade in Hundekacke teleportiert. Ich bin irgendwie gerade bisschen... Äh also ich bin gerade bisschen... angewidert. Jo, Brian, kannst du mir mal so ein bisschen TNT geben? Ganz bisschen, so acht Stück würden reichen, ne? Würdest dich stellen? Acht Stück. Acht Stück. Acht Stück. Buh. Was war das denn? Das tut weh. Huben. Trag mich mal bitte nach da. Zum Sand. Ich brauche Sand. Ich bring mich zum Sand. Jetzt lass mich los. Und ich sammle bisschen Sand. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr so... <lacht> So, Sand kann man ja immer gebrauchen, ne? ähm, Dann brauchen wir eine Crafting Bench für den Weg. Und <lacht> La Lalalala. la Lalalala. Sand. Ne? hier oben, bring mich jetzt zu dieser Tüte. Achso, diese ja hier. Bring mich mal in diese Tüte herein. In die Tüte. Eiskalt. In die Tüte. Ich möchte in die Tüte. Also, ich möchte auch nicht tot in der Tüte sein. Ne? Also, wenn du weißt, dass ich. Oh. Mann, was hast du denn, denn für korrupte Blöcke? Wo. Ah! ah! Hilfe! Aua! Okay, Du bist zu wenigem fähig, als du denkst. Du... Netter Mensch. Netter Mensch. Netter, netter, verdammter Mensch. Hier, meine Portalgun funktioniert nicht. Meine Portalgun. Ach so. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier, O'Brien. Okay, und? Bah! Leute, wir müssen schnell sein. Wir müssen flüchten. Okay, Leute, aber... O'Brien, ja, bring mich mal jetzt einfach zu dieser Mülltute voll mit Kacke. Einfach rein. Rein. Und jetzt lass mich ein bisschen rum. Warte, ja. Leute, ihr wisst, was ich jetzt mache. Ja, diese Mülltüte soll verrecken gehen, egal ob ich sterbe oder nicht. Diese verdammte Mülltüte, die die juckt keinen Menschen, keiner mag diese Tüte. Uah! Hä? Hä? Was ist das? Ja genau, wer lebt hier? Ah, soll das ein Außenposten für mich sein oder... Oder darf ich mal selber hier hochgehen? Guten Morgen! Herr... Herr... Wie heißen Sie? Okay. Hierbei, lass mich <lacht> Ähm... Ja. Das kann ich machen. Aber dann hör auf mich an Irgendwie zu ihm, sonst kann ich nicht kämpfen. Wenn du so weitermachst, dann kann ich überhaupt nicht gegen ihn kämpfen. Also lass mich jetzt ab. Okay, so, so, so. Scher dich doch in den Nether. Ah, ah, ah, ah, ah. Scher dich in den Nether. Ich glaube, ich bin gerade auch selber im Nether. So. Ich kann so ein Zauberer sein. Lol. Das sieht Sass aus. Warte. Oh Mann. Was gibt es mir jetzt? ob oh, oh, 2 Okay Leute, ich weiß ehrlich nicht, was das ist. Hm. Ach so, das ist ja interessant. Ja, ich nehme gleich die Fackel. Der Hero Brian. Warte, ich mache das mal kurz aus, das nervt. Du mir nur ein Schwein. Du, so, ich ich vertane mich jetzt. Aber Leute. Nichts. Okay. Interessant. Also, die Mülltüte ist weg, Operation Mülltüte ist abgeschlossen. Genau, Multi Operation Mülltüte ist abgeschlossen. Ganz genau.